Ja Freunde, willkommen zurück zu einer neuen Fahrstunde. Ja. hier Ja. Also zieht euch Teil 4 rein mit Greta, passt auf euch auf, Intro und dann geht's los. Oh. Verkehr, aber ist keiner, ne? Genau richtig gemacht. Aber da haben sich auch schon so viele in der Prüfung abgeschossen. Mhm. Weil die dann denken, oh, ist ein Kreisverkehr oder ich müsste irgendwie drum oder irgendwie sowas. Ja, nee, nee. Aber so ist gut. Mhm. An der Ampel links. So ein bisschen mittig auf die Kreuzung und dann Take your time. Genau. Gucken und einmal kurz zurückfahren. Also ein bisschen auf deine Seite. Wegen dem so. Gegenverkehr. Dann hast du, jetzt bist du die ganze Zeit links geblieben, ist nicht verkehrt. Mhm. Das Risiko ist aber groß, dass doch jemand von vorne kommt. Ne? Und Jetzt zum Beispiel pick dir wieder den ersten Gang. Weil du weißt nicht, was kommt. Gehst du mit dem zweiten rein, Was halt Risiko. schön machen willst, tickst du noch den Blinker an und dann links weiter. Sehr gut. Das ist sehr gut. Kannst du den Leuten erklären, warum du jetzt hier keine Vorfahrt hast? Weil da ist ein abgelenkter Viele denken, es ist rechts oder links. Ne, fahren die hier raus und dann. Okay, nee. Ja, nee. Dann ist. Äh, und das wäre Preis gewesen. Und rechts weiter. Und taste dich einfach rein, bleib mit den Augen links und chillen. Wenn der Prüfer sich nicht sicher ist, was er so die ganze Zeit gesehen hat, dann sagt er, die nächste links. Das, äh. Ja, links. Das ist richtig tricky, weil die Vorfahrtsstraße geht ja nach rechts. Noch langsam in den ersten Gang. Ne? Genau. Ist komisch hier abzubiegen, ne? Die, die von vorne kommen, müssten warten, weil die das Stoppschild haben. Du bist auf der Vorfahrtsstraße. Und das fühlt sich total komisch an, weil kein Mensch biegt eigentlich ab. Das ist eine sehr merkwürdige Sache. Aber du bist ja, du kennst dich ja aus jetzt. Und die nächste rechts. Mehr du kontrolle wie viel mehr Kontrolle du jetzt hast Korrekt! Die nächste Test das wir mir den links Ist, äh? Ja. Kevin spult zurück, schneid das Video. <lacht> <lacht> Die nächste Test, das fahren äh, wir der links. Sorry, ich weiter rechts. lass du dich ruhig nach vorne auch obwohl du siehst dass der da von vorne kommt du kannst du ja nach vorne tasten ist ja noch Ampel rechts. Wenn dir das auffällt in der Prüfung, schmeiß einfach mal an. Ist egal. Voll mhm. so coole Bergmann-Männchen auf der Ampel da vorne. Mhm. Wahrscheinlich von den 15 Euro, die ich fürs Packticket bezahlt habe. Ja. Also bergmann Wir <lacht> Ja, mit 15 Euro, was sollen wir damit machen? Hat einer eine gute Idee? Wir machen bergmann bänkchen Sauber. <lacht> <lacht> <That's> safe. Genau. <lacht> safe. Bergmann bänkchen safe. Passiert jetzt das Gleiche mit der Straße ja, wieder. Rechts. Genau. Es gibt dann Fahrschüler, die pennen in der Prüfung und bleiben einfach auf dieser Spur. Die müssen dann irgendwann links abbiegen. So, aber wenn du jetzt aufpasst, Spiegel gucken, einmal Seitenblick auch. Genau, hier, everybody, und dann zack, fertig. Und dann ist das okay. An der zweiten Ampel fahren wir links. Deswegen ja so früh die information mhm. wenn du diesen seitenblick machst ne? ich habe das gefühl du machst den manchmal so weit noch um dir sicher zu sein yeah. arbeite lieber länger mit dem außenspiegel yeah. sodass du lernst dem zu vertrauen und dann sicher dich nur einmal toten winkel ab okay. weil das kann gefährlich werden weil wenn du nämlich so machst und der vor dir bremst yeah. dann Siegst du nichts. Mhm. Okay. Und so schön sieht der Anhänger jetzt auch nicht aus. <lacht> Ich hatte in der letzten Prüfung einen Prüfer, der ist dreimal mit der Fahrschülerin über den gefahren. Weil sie beim ersten Mal nicht geguckt hat, ist aber sonst super gefahren. Beim zweiten Mal hat sie wieder nicht geguckt, ist aber dazwischen immer noch sehr gut gefahren. Und dann beim letzten Mal sind wir wieder hier zurückgefahren und wieder bei diesem Bahnübergang. Und ich glaube, wenn sie dann nicht geguckt hätte, wäre es das gewesen. Mhm. So penide sind die da mit dem Bahnübergang. Äh, versuch einfach dran zu denken, wenn du darauf zufährst. Ja. Bahnübergang. Kannst du dir noch mal ein bisschen was gönnen. Also bremst einfach runter, nimmst zwei, Zweingang, chillst ein bisschen drüber, Guckst natürlich, ob kein Zug kommt. Was du denn mit Regen? Mhm. Ach. Ach so, ja, du musst ja mit dem Fahrrad zu Ja, also ich bin so okay. zwei Minuten. Ja, okay. Genau, das ist die Show. Okay. Darum geht's. Und am Ende, als wir hier drüber gefahren sind, hat sie so gemacht weitergefahren. Also es war auch nur so ein halbes Ding, ne? Aber der Prüfer hat gesagt, wenigstens haben sie geguckt, dann weiß ich ja, dass sie es mal gelernt haben. Weil das ist das, was der Prüfer sehen muss, ne? Was du machst, wenn du den Schein in der Tasche hast. Und dann rechts. Die ist auch jetzt, ja. Du kannst halt kontrollieren, ne? Weil wenn jetzt, was weiß ich, zum Beispiel der Fiesta hier rausfährt oder irgendwie sowas. Ja. Du schießt da mit dem zweiten Gang rum, dann wieder viel Glück. Und in der Prüfung hat man meistens nicht so viel Glück. Hier drauf, siehst du das? Da wo er herkommt. Mhm. Und ganz stark einschlängs nach rechts. Einschlängs, okay. Sauber, Park fertig abstellen, sicher. Genau. Nein, korrekt ja ganz gut gemacht also ich würde sagen so auf einer skala von 1 bis 10 bist du da bei einer 9 echt mhm. okay. das einzige was nicht. das einzige was dir zu einer 10 fehlt ist das hast du jetzt am ende wieder gut gemacht den ersten gang an engen stellen zu nehmen ja. weil sonst okay. schiebt dich das einfach darum und du kannst dich kontrollieren und dann automatisch kommt ein ungutes Gefühl und dann entstehen Situationen, die kann man nicht kontrollieren und dann fällt man deswegen durch. Ja. Dass sie zwischendurch, also ich habe das mit dem zweiten Gang oder so, das ist völlig egal, das interessiert keinen. Was noch fehlt, damit man sagen kann, sensationell, ist zum Beispiel dieses Vorfahrtgewehren. Wenn man daran fährt, dass du rechtzeitig erkennst, oh ich sehe nichts, dann, direkt in, den dann in den ersten Gang, Gang gehen. Aber nicht bremsen und erste Gang, sondern beim Rollen ein bisschen runterbremsen, dann erster Gang. So wie an so einer Ampel, weißt du, wenn man noch so ranrollt. Mhm. Und dann mit dem ersten Gang ranfahren, gucken und dann kannst du abhauen. Mhm. Das fällt im zweiten Gang immer schwer, weil man so schnell ist, dass man es nicht richtig sehen kann. Dann bremst man runter, sieht, ah, wer gegangen, aber dann ist man zu langsam, um zu fahren. Ja. Und dann muss man den ersten Gang nehmen. Und diesem Prozess kannst du damit unterbrechen, das fehlt da nur noch, damit man wirklich sagen kann, sensationell. Also früh genug runterschalten? Früh genug runterschalten okay. und an den engen Stellen stehen bleiben. So, kommt er da von vorne, bleibt stehen. Okay. Du hast es ja offensichtlich auch gemerkt, als der Bus von vorne kam und du wie rechts rüber gefahren sind. Dann nur noch so den Hammer fallen lassen und sagen, ja okay, dann bleibe ich halt stehen. Ja, okay. Ist der Prüfer dir zehnmal dankbarer, als wenn das auch passt und der Prüfer sitzt da hinten, sieht den Spiegel und denkt so, Ne? Okay. Okay. Ja, sure, das war eigentlich alles dazu. Gut. Sonst würde ich sagen, safe, gut gemacht. Dankeschön. Cool. Das hat mir auf jeden Fall nochmal geholfen. Ja, nice. Ein das freut mich. Wann, wann hast du Termin? Hat Jan mir noch nicht geschrieben, aber wahrscheinlich nächste Woche. Ja, hat er mir auch irgendwie sowas hat er mir auch gesagt. Also weit seid ihr nicht mehr weg. Ne? Er hat gesagt, du hast jetzt noch Klausurphase? Ja, also Donnerstag, also gestern die vorletzte Donnerstag, die letzte? Korrekt, und dann okay. könnt ihr noch mal ein bisschen durchziehen und fertig machen. Sehr mhm. gut. Ich schreib dann noch in die Kommentare, wenn, wenn du bestanden hast. Also die <lacht> okay. Leute dann bestimmt wissen. Okay. Cool. Machen wir noch ein Thumbnail? Wie machen wir das? Ähm, ich bin okay. kreativ. Wir können beide Summe. Sehr gut. so machen. Okay. Warte mache so. So. Mhm. Und dann da reingucken, dann können wir das okay. rausschneiden. <lacht> cool. Okay, that's it. Tja, Freunde, das war's schon wieder. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren, nicht vergessen. Und dann sehen wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Das heißt, äh...